Über Rassismus zu reden ist so anstrengend, egal was man sagt. Sofort versteht es irgendjemand als rassistisch. Auch guten Menschen kann es passieren, dass sie sich ohne Absicht rassistisch verhalten. Wir verbinden Rassismus immer sofort mit bösen Menschen. Dabei können auch nette Menschen etwas Rassistisches sagen, ohne es selber zu bemerken. Aha, Es ist also meine alleinige Schuld, wenn ich aus Versehen etwas falsch mache? Es geht hier nicht so sehr um Schuld oder Absicht. Unfälle oder Missgeschicke können aber trotzdem wehtun. Es ist wichtig zu verstehen, dass es um die Auswirkungen geht und nicht so sehr um die Absicht. Wenn ich dir zum Beispiel auf den Fuß trete, Au! dann mag das zwar nur ein Missgeschick sein, es tut aber trotzdem weh und ich kann nicht behaupten, dass es nicht passiert ist. Ich muss es deshalb anerkennen, mich dafür entschuldigen und in Zukunft besser aufpassen. Also meinem farbigen Kumpel macht es nichts aus, wenn ich so rede. Der muss es ja wissen. Eine Einzelperson kann schlecht für eine ganze Minderheit sprechen. Nur weil du jemanden kennst, der bei solchen Dingen oder Witzen vielleicht entspannter ist, heißt das ja nicht, dass objektiv betrachtet, dass alle so sehen müssen. Wir hatten einen asiatischen Gesundheitsminister und es gibt viele erfolgreiche türkischständige Comedians. Nur weil einzelne Individuen gesellschaftliche Hürden überwinden, heißt das ja nicht, dass es keine allgemeine Benachteiligung gibt. Denke nur mal an J.K. Rowling. Sie war eine alleinerziehende Mutter auf Hartz IV. Aber nur weil manche Menschen es schaffen, alleine aus einer schwierigen Situation herauszukommen, fordert ja niemand, dass wir Kindergeld und Sozialhilfe abschaffen. Wenn wir aber mal genetisch werden, dann ist doch klar, dass wir alle Teil der Menschheit sind. Rasse ist doch eine soziale Erfindung. Ja, aber Rassismus eben auch. Und das macht ihn genauso real. Die Menschheit hat leider jahrhundertelang Leute gesellschaftlich nach Hautfarbe und Herkunft in Schubladen gesteckt. Geld zum Beispiel ist auch eine soziale Erfindung, hat aber trotzdem enorme Auswirkungen auf die Menschen und ihr Leben. Schwarz, weiß, pink, gepunktet… Ich verstehe überhaupt nicht, was all diese Kategorien sollen. Können wir nicht einfach KEINE Farben und Rassen sehen und einfach alle auf die gleiche Weise wahrnehmen? Keine Unterschiede zu sehen, ist an sich ja eine gute Idee. Sich aber blind zu stellen, wird Rassismus weder bekämpfen noch beenden. Unterschiedliche Hautfarben sind ja nicht das Problem, sondern Menschen deshalb unterschiedlich zu behandeln. Wenn wir ewig weiter über Rassismus reden, wird er nie verschwinden. Hm. Hast du jemals in deinem Leben ein Problem dadurch gelöst, dass du es ignoriert und bloß nicht drüber geredet hast? Wirst du so auch eine Steuernachzahlung los? Und wann reden wir mal über Rassismus gegen Weiße? Rassismus gegen Weiße ist keine gesellschaftliche Strömung. Ich wurde deswegen aber schon gemobbt, angegriffen und ausgegrenzt. Willst du etwa behaupten, das war kein Rassismus? Das ist natürlich nicht okay. Aber sowas sind Vorurteile und nicht systematischer Rassismus. Das liegt daran, dass Rassismus immer an Macht, Institutionen und gesellschaftliche Strömungen gekoppelt ist. Es geht also um die Behandlung von ganzen Gruppen von Menschen, um das große Ganze. Zum Beispiel, dass Menschen mit ausländisch klingenden Namen seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, obwohl sie die gleichen Qualifikationen haben wie andere Bewerber mit deutschen Namen. Oder in den USA, wo farbige Menschen im Durchschnitt längere Gefängnisstrafen bekommen als Weiße bei der gleichen Straftat. Oder wenn sich zum Beispiel Farbige in einem klassisch-weißen Vorort für eine Wohnung bewerben, haben sie schlechtere Chancen, diese zu bekommen als Weiße Bewerber. Das sind Beispiele dafür, wie eine machtvolle Position regelmäßig gegen andere benutzt wird. Statistiken belegen dies auch und so wird aus individuellen Vorurteilen systematische Benachteiligung. Ach so? habe ich hab noch nie darüber nachgedacht. Das ist ja auch verständlich, denn Rassismus und seine Auswirkungen sind sehr kompliziert. Deshalb ist es so wichtig aufzuklären und darüber zu sprechen, denn nur so kann man ihn wirklich bekämpfen. Daher ist es auch wichtig, rassistische Kommentare und Witze, wenn möglich, anzusprechen. Aber wie geht man mit einem Witz am besten um? Darüber reden wir bei der nächsten Folge. Diese Folge basiert auf diesen beiden sehr guten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war's. Ja. War das war's. Das war's. Das gestern. Ja, was lachen Sie? <lacht>